Kultur und Kitsch, das liegt oft nah beieinander. Gerade in touristisch geprägten Regionen ist die Versuchung groß, allen möglichen geschmacklosen und den westlichen Geschmack angepassten Trend auf den Markt zu schmeißen. Das verramscht die nationale Kultur. Aber wer ist schon bereit, für ein qualitativ hochwertiges Mitbringsel viel Geld auszugeben? Doch nicht wie Europäer. Hier im kirgisischen Osch stemmt sich ein Künstler gegen diesen Trend und drängt mit echten Premiumprodukten auf den Markt. Ich bin ähm, Künstler, Maler. Ich heiße Beck. Ich wohne in der Stadt Osh, mhm. in Südkirgistan. Wir möchten in erster Linie die alten Traditionen der Volkskunst bewahren und sie mit einer Art frischer Interpretation auf Weltniveau bringen поднять на на международный на мировой уровень Unsere Großmütter und Urgroßmütter haben in ihren Dörfern weit in den Bergen ohne jegliche künstlerische Ausbildung quasi von Natur aus große Werke geschaffen. Diese Kunst war in der Kultur des Volkes integriert und wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Unsere Vorfahren haben ihre Kunst ohne Ausbildung kreiert, wir sind ausgebildete Künstler und kennen die Regeln der Komposition, zum Beispiel wie man Farben richtig kombiniert, wir arbeiten also vor allem am Detail und an der Qualität der Werke. Auf dem Bazarmarkt zwar die Produktion günstiger sein, aber die Qualität ist auch geringer, hier finden Sie Unikate, die von Künstlern designt wurden. Letzten Herbst 2016 hat Kirgistan die zweiten Weltspiele der Nomaden organisiert. Alle in Kyrgyzstan haben verstanden, dass wir gerade mit unserer Volkskunst dem Land zu Glanz und einer gewissen Bekanntheit verhelfen können. Gerade deshalb gibt es so eine Art Wiedergeburt unserer alten Tradition.